Hallo. Mein Name ist Elli. Ich bin gebürtige Magdeburgerin, Kind von Migranten. Ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich jüdisch. Ich fühle mich deutsch. Ich verstehe, ich verstehe mein Judentum als den Glauben an Gleichberechtigung und ein friedliches Zusammenleben. Deshalb setze ich mich für eine Gesellschaft ein, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Bereits 75 Jahre nach Befreiung des Lagers durch die Rote Armee zeigt sich, dass die Vergangenheit unser Leben einnimmt. Wir sind erzogen worden, achtsam zu sein, von dem des, vor dem Verlassen des Hauses präventive Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, im Sinne von Ablegung aller ethno-religiösen Symbolen, aus Angst heraus wiederholt Opfer antisemitischer Gewalt zu werden. Die Geschichte meiner Vorfahren im Zusammenhang mit Deutschland hat mich sehr geprägt und meine Sicht auf die Gesellschaft kritisch werden lassen. Ich gehöre der dritten Generation an, den Enkeln der Holocaust-Überlebenden. Wir sind die lebenden Juden Deutschlands. Ihr wollt wissen, was uns so besonders macht? Wir sind lauter und schweigen nicht mehr. Wir haben mehr Wut und weniger Angst. Wut, die wir zum Ausdruck bringen müssen und wollen. Wut, die man uns in diesem Land absprechen will. Weil es Ewigkeiten her ist, für uns aber nicht. Unsere Kindheit ist eben auch bei Oma und Opa sitzen und ihren Geschichten vom Überleben zuhören. Stellt euch vor, ihr seid Kinder, ihr seid als Kinder bei den Großeltern, Urgroßeltern zu Besuch und hört, wie sie davon erzählen, Juden deportiert und vergast zu haben. Das wirkt dann doch plötzlich viel gegenwärtiger als Gedenkstätten besuchen, nicht? Unsere Zeit erlebt Umwälzungen historischen und globalen Ausmaßes, deren Ende und Auswirkungen wir gar nicht übersehen könnten. Die Welt wird herausgefordert, sich Probleme zu stellen und diese zu lösen. Eine Gewissheit haben wir doch. Die großen Zukunftsaufgaben kann kein Land dieser Welt alleine lösen. Und schon gar nicht lösen sie sich von alleine. Antisemitismus ist eine unbestreitbare Wirklichkeit in der Bundesrepublik. Er führt zu einer gesamtgesellschaftlichen Verunsicherung. Wer die Judenfeindlichkeit in Deutschland bekämpfen will, muss, die Sicherheit aller, muss für die Sicherheit aller Bürger sorgen. Darin liegt die große Gestaltungsaufgabe unserer Zeit. Für Europa ist die Bewährungsprobe und Chance zugleich. Der Rechtsstaat lässt die Angegriffenen allzu oft im Stich. Die Opfer und Geschädigten fordern transparente Aufklärung und konsequente Strafverfolgung. Klare Warnsignale dürfen seitens der Sicherheitsbehörden nicht ignoriert werden. Menschen, die bereits Opfer von Antisemitismus, Rassismus und Rechtsterrorismus waren, müssen vom Staat geschützt werden. Es kann nicht sein, dass der Alltag vieler Menschen unter Angst verläuft, weil deren Privatadressen auf den Feindes- und Todeslichten der rechten Extreme kursiert. Dankeschön.